Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du gehst durch die Stadt und deine Finger gleiten, ohne dass du es merkst über die Luxuskarosse eines Porsche und du denkst so wunderschön, aber irgendwie doch finanziell überhaupt nicht machbar. Ein Luxussportwagen. Und es gibt es auch im Audiobereich. Im Audiobereich gibt es Boutique-Hardware, zum Beispiel den ManoTech, ein Equalizer, von dem einige behaupten, er wäre der beste Equalizer der Welt. Wir finden das heute für dich heraus und laden dich dazu ein, dabei zu sein. Hier aus dem Storia Mastering Studio und das ist Björn vom Storia Mastering. Ich bin Jonas vom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 Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Vlog und wir befinden uns hier heute im wunderschönen Storia Mastering Studio neben unserem Freund und auf Einladung von unserem Freund Björn Schlüter. Hallo Björn. Herzlich willkommen Jonas. Und wir reden heute hier über einen Equalizer, da wirst du wahrscheinlich jetzt gleich sag sagen, ja Equalizer habe ich schon mal gehört, habe ich 27 von in der VST-Liste, nein, wir reden heute nicht über einen Equalizer, wir reden über den Equalizer, nämlich den Manultec Orca Bay hier im Rack schon zu finden und hier im Bild für dich auch mal zu sehen, der Manultec Beeindruckt erstmal durch große Knöpfe, ähm, aber wird wahrscheinlich auch einen großen Sound liefern. Kannst du mal kurz sagen, wie dein Weg dahin gewesen ist? Weil der Manotech scheint ja nicht in jedem Studio an der Ecke käuflich erwerblich zu sein. Das ist richtig. Wie du schon gesagt hast, es ist ein Boutique-Gerät, das heißt, dass sie wirklich zu 100 handgefertigt, made in Germany. Manutech, dahinter stecken zwei Audio-Engineers aus Köln, die dieses Gerät nach ihren Wünschen und Vorgaben wirklich auch für sich selber, für den eigenen Gebrauch im täglichen Job als Audio-Engineer entworfen haben. Ach so, die haben ein Problem gelöst, was sie selber hatten. Das ist ja oft ja. der Startpunkt für viele Firmen, dass man einfach ein Problem hat, eine Lösung dafür schafft und dann feststellt, dass andere Leute das Problem auch haben an der Stelle. Ne? Ganz genau. Die wollten einen Equalizer haben, der genau das macht, was mhm. jetzt eben der Orca Bay macht. Und eins kann ich schon mal vorausgreifen oder vorweggreifen: Es ist wirklich ein einmaliges Gerät in seiner Arbeitsweise. Okay, Klingt vielleicht wie eine Werbebotschaft, aber wir überzeugen uns gleich auf jeden Fall selber davon, wie das gute Gerät ist. Eins noch, es, äh, man könnte ja jetzt vermuten, angesichts der großen Knöpfe, dass das eher ein Pultec-Klon ist. Aber das wird es ja wahrscheinlich dann nicht sein, weil den hätten sie ja an jeder Ecke kaufen können. Ne? Ganz genau. Die Ähnlichkeiten sind natürlich vorhanden, wie du schon gesagt hast. Es mhm. sieht äh, ähnlich aus äh, und wenn wir uns gleich die einzelnen... Knöpfe anschauen, gibt es da auch Überschneidungen, aber vom Klang und von der Arbeitsweise der Filter in dem Equalizer ist es wirklich ein komplett anderes Gerät. Okay, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an und Björn erklärt uns mal, wie die Knöpfe einzeln funktionieren. Los geht's. So Björn, große Knöpfe für große Menschen, nee, ist ja Quatsch, ne? aber für großen Sound auf jeden Fall. Kannst du mal erklären, was genau hier am Start ist? Sehr gerne. Also wir haben hier einmal, wenn man das Gerät in zwei Teile teilt, auf der linken Seite zwei Regler, die sich um den Bassbereich bzw. um die tieferen Frequenzen kümmern mhm. und hier auf der rechten Seite ähm, dementsprechend zwei Regler, die sich um die höheren Frequenzen bzw. Höhen ähm, kümmern und auf der rechten Seite noch einen ähm, Gain-Regler, der 3 dB in die positive Richtung äh, machen kann. Mhm. Der Bereich ist bewusst rot, weil wir da auch wirklich in die Sättigung gehen. Also okay, unabhängig vom, vom Eingangspegel ist es schon, äh, kriegen wir da sehr, sehr viel äh, Sättigung äh, rein ins Signal. Mhm. Wir können aber auch wirklich 8 dB rausgehen. Und warum das so ist, das hören wir ja gleich, äh, ja. wie viel Power in den Frequenzbändern dann wirklich drin drinsteckt. Ja. Und dann haben wir unten rechts die drei ähm, schönen Lämpchen, nicht LED, sondern richtige Glühlämpchen, Lämpchen. genau. Einmal hier den, ähm, den Bypass-Schalter. Mhm. Ja, also, ähm, wenn es ein bisschen heller leuchtet, dann ist das Gerät dementsprechend aktiv, also äh, im Signalweg drin. Okay. Wenn es nicht leuchtet, dann ist es ein sogenannter Hard Bypass, also das Gerät wird komplett Außen rumgeschleift. Aber ohne, dass man was hört. Du hörst es vielleicht maximal klicken, aber, äh, aber im Sound gibt es keinen Knackser oder sonst was irgendwie beim Umschalten oder so. Das wird eher klar. Das ist natürlich Blitzsauber. Ja, so, so minimal wie, wie möglich natürlich. Ja, ja. Ne? Mhm. Wichtig ist ja dabei, gerade im Mastering-Bereich, ich möchte natürlich den, äh, den Sound des Gerätes an sich auch nicht in der Kette haben, wenn mhm. ich das Gerät bewusst deaktiviere. Ja. Deswegen ein Hard Bypass, das Signal wird komplett um die Schaltkreise drumherum geführt. Dann haben wir hier zwei Schalter, Lower und Higher, also ganz bewusst wird hier auf ähm, Frequenzangaben verzichtet. Mhm. Lower ähm, schaltet die beiden möglichen Center-Frequenzen für das tiefe Band und Higher ähm, zwischen den beiden Center-Frequenzen des hohen Bandes. Wenn es nicht leuchtet, sind wir in der jeweiligen, hier in dem Fall höheren Frequenz, das sind so circa 150 Hertz, mhm. auf denen wir uns hier bewegen. Wenn ich das drücke, ähm, es leuchtet nur, wenn das Gerät auch ja, okay. an ist. Äh, wenn ich drücke, ist die Santa-Frequenz hier circa bei 80. Mhm. Und bei Higher, wenn, wenn also es ungefähr nicht, die Hälfte. Genau. Mhm. Wenn es äh, nicht aktiviert ist, äh, der Schalter, sind wir hier bei 3 Kilohertz. Finde okay. ich ganz interessant. Das ist eine Frequenz, die ich normalerweise niemals reindrehen würde. <lacht> äh, oder selten. Und wenn wir das aktivieren, machen wir einen großen Sprung nach 12. Wenn wir hier jetzt mal rüberschauen, die beiden Bereiche, also der tiefe und der hohe Bereich, funktionieren komplett getrennt voneinander. Ich starte mal links mit dem wunderschönen Knopf. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber hallo. Wenn ich da dran drehe. <lacht> ähm, und das ist im Prinzip ähm, ein Boost. Also hiermit drehen wir dementsprechend tiefe Frequenzen rein, mhm. ja. Und mit dem daneben atten, die meisten können sich das wahrscheinlich schon denken, attenuation, also wir nehmen was raus. Und das Prinzip ist hier ähnlich eines Pultex, nicht mhm. genau gleich, ähnlich eines Pultex. Das heißt, wir haben in einem etwas höheren Frequenzbereich dementsprechend die äh, Reduzierung hier an der Stelle und dadurch entsteht eine ganz interessante ähm, Kurve. Ähm, der Frequenzen, einmal dann so um die ähm, 150, 160, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und wenn wir hier ähm, im höheren Bassbereich sind, dann ähm, können wir hier in den Tiefmitten bei ca. 330 Hertz. Ah. Äh, das ist eine sehr, sehr schöner Bereich. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Bereich, wo man äh, in, in vielen Signalen viel Gutes bewirken kann, wenn man es absenkt. Genau. Mhm. Der Höhenbereich funktioniert erstmal ähnlich, äh, indem dass wir hier unseren Boost haben mit dem mit dem äh, dicken Rädchen, dementsprechend mhm. dann um die 3 oder 12. Wir haben allerdings keinen Cut oder kein Attenuation im Höhenbereich, sondern wir haben hier einen sogenannten Fokus-Drehregler. Okay. Und Fokus ist im Prinzip die äh, Breite unseres äh, bell Bellfilters. Das mhm. heißt, wenn wir bei 0 sind, äh, sind wir sehr, sehr breit. Wenn wir bei 10 sind, sind wir schmal. möglichst äh, schmal. Ganz genau. Und das ist schon... Die ganze Oberfläche und äh, du wirst erstaunt sein, was man mit den vier, fünf Reglern und drei Knöpfen alles so machen kann. Also die Magie findet im Zwischenspiel zwischen den Knöpfen statt und das schauen wir uns jetzt mal genau, beziehungsweise das hören wir uns jetzt mal besser genau an. So, jetzt haben wir so viel gehört über den Tech und jetzt geht's endlich in Medias Res. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie wir. Äh, Björn, ich würde sagen, fahr das Band ab. Womit starten wir heute? Äh, wir starten äh, mit äh, Drums. Ja, Drams. und äh, genau, wir hören immer quasi den, den ADDA-Loop, also das läuft einmal durch, ohne dass das Gerät an ist Gut. und dann schalten wir hier dementsprechend das Gerät an oder aus, glaub, wie das, eben gezeigt. Das wird wahrscheinlich der spannendste Teil sein, ne? So beim Drehen ist es ja immer so, dass man sich relativ schnell an das gewöhnt, was man hört, aber wenn man dann an und aus macht, dann ist es wahrscheinlich doch der... Der Aha-Effekt bei der Geschichte. Genau. So ein kleiner Step hier, sagen wir mal, an den Geräten ist natürlich sehr subtil. Aber wenn man da ein- und ausschaltet, dann hat man natürlich mhm. den großen Moment äh, und den großen Unterschied. Dann Mega. Auch. Dann lass uns doch mal eben kurz unbearbeitet in die Drums reinhören und dann können wir uns mal kurz damit ein bisschen äh, familiär machen, noch vertraut machen. Und dann kannst du ja vielleicht mal kurz sagen, wo, wonach du suchen würdest mit dem manu Tech bei dem Sound. Vielleicht ist es ja eine gute Idee, dann, wenn du dann drehst, dass die Leute schon okay so, so eine Vorstellung im Auge haben, im Ohr haben, wonach du wohl suchst mit dem Manultec. Gut. Ja? Okay, mal alles rein. klar. Dann hören wir mal erstmal so rein. Huh. Okay. okay, alles klar. Also schon, äh, schon im Raum aufgenommen, da scheppert schon ein bisschen was irgendwie, das ist Lust jetzt ist, kein, ja. kein furztrockenes Schlagzeug. Genau. Okay, was würdest du suchen bei dem, bei dem Drumset jetzt zum Beispiel? Oder, würdest, meine, oder lässt du dich inspirieren? Ja, beides, sowohl als auch. Ne? Ich meine, <lacht> natürlich ist es ausgelegt, eben äh, sehr, sehr breitbandige große Badewanne, kann man natürlich sagen. Wir mhm. haben ja ähm, den tiefen Bereich und den hohen Bereich, wobei der hohe Bereich ja zwischen den eben erklärten Frequenzbereichen natürlich sich megamäßig unterscheidet. Ähm, und äh, natürlich mit dem, mit dem fokus äh, rädchen hier kann man da auch ganz, ganz viel machen. Ja. Ich würde jetzt erstmal klassisch sagen, wir sorgen mal dafür, ähm, dass wir die Bassraum einfach noch ein bisschen fetter kriegen. Mhm. Und ich finde es ein bisschen, ähm, die Snare, gerade die Snare und auch der Raum klingt so ein bisschen nasal, ähm, dass wir quasi so ein bisschen diesen äh, etwas quäkigen Bereich in den Hochmitten ein bisschen ausblenden, indem okay. wir da nichts rausnehmen, können wir ja nicht, sondern indem wir drüber in den höheren Frequenzen was reindrehen. Richtig. Ich äh, habe nur gerade überlegt, so präzise kann man mit dem Gerät arbeiten, Auf obwohl Fall. es so breite Filter. Okay, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen und hören einfach mal, was der Manual kann. Also Drums. mega also, äh, also ich hoffe, du hast jetzt einen Kopfhörer aufgehabt und hast das auch gehört oder eine gute Abhöre, aber das, also, das ist ja in jedem Belang gefälliger jetzt geworden. Das ist Ganz ja, genau. Das ist wie äh, im Prinzip als gefühlt, als hätte ich die Bassdrum. Äh, irgendwie straffer, gleichzeitig aber doch fetter, also voluminöser gemacht, als hätte ich irgendwie dieses Honkige aus der Snare rausgezogen. Genau. Ja, aber auch nur aus der Snare. Genau. Irgendwie. Ähm, und irgendwie halt oben richtig schöne, sanfte Höhen, äh, äh, ne, alles so ein bisschen präsenter gemacht. Ähm, und das alles mit vier Reglern. Und natürlich ganz wichtig, das Ganze sogar noch <lacht> lautheitstechnisch wirklich äh, angepasst. Irre. Ne? Äh, also man sieht schon. In den in den Knöpfen, in den Bändern liegt ordentlich Gain. Ne? Wir haben jetzt, sind Absolut. jetzt hier immer noch im, auf dem halben Regelweg ja. ungefähr und äh, haben ja trotzdem schon satte zweieinhalb dB wirklich an, ähm, an äh, Gain reingedreht, obwohl wir ja mit dem äh, Attenuation hier auch was rausnehmen dann. Ne? Aber man muss ja dazu sagen, es sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man mit Manneskraft die großen Drehräder irgendwie so ein bisschen wie, wie bei Utopia bei diesem Film, so diese riesen Räder bewegt werden irgendwie. Da muss man auch für ins Fitnessstudio, wenn man die regelmäßig hab bewegen muss. Ich mir fast gedacht. Also den Kurs hast du auf jeden Fall vorher schon äh, absolviert. Ich würde sagen, also Schlagzeug, Disziplin, Check. Was machen wir als nächstes? Ähm, einen schönen Chor habe ich. Ähm, ah, nämlich, den hab ich gesungen. Äh, von einem äh, der bekanntesten Sängerknaben des Münsterlands. Ja, zumindest. Vom, vom lieben Jonas, genau. Ja. Ähm, äh, wir haben dann einen schönen Chor und zwar. Ähm, Hast du den schon mal vor einiger Zeit aufgenommen? Genau, kann ich vielleicht dazu sagen, habe ich im Rahmen des äh, Delamar Megastreams gemacht, als ich mit den Kollegen von Delamar, äh, falls du nicht weißt, was das ist, kann ich dir mal einen Link unten in die Videobeschreibung reinpacken. Die Kollegen machen furchtbar tolle Videos, auch zum Thema äh, Recording, Tipps, äh, Gear und so weiter und so fort. Äh, verlinke ich mal unten im, in der Videobeschreibung. Und da haben wir eine Kooperation gemacht und es gab einen Song und ich habe den Chor dazu eingesungen. Und den habe ich jetzt mal losgelöst, einfach mal mitgebracht können wir mal kurz reinhören, wie es unbearbeitet klingt? Genau, ich habe in der Zeit hier das Gerät wieder auf null ja. gedreht. Vielleicht hast du auch Klacken gehört, weil genau. die schalten ja tolle Geräusche. auch. Ähm, wir müssen gleich mal vielleicht mit dem Headset mal ein bisschen näher ran an, an, äh, an die Knöpfe. <lacht> ähm, genau, und wir hören uns den Chor äh, auch einmal komplett äh, ja, unbearbeitet. Ist ja. er ja nicht. Ne? Da ist ja schon. Er ordentlich kommt schon drauf. aus der DRW, genau. Genau, äh, aber eben ohne Manual Tech. Ohne. Never. Ooh. Never! Ganz schön episch, ne? Ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also äh, ich, ich schmück mich ja gerne, äh, ungerne mit Federn, äh, die ich nicht vertrage. Aber Corsing ist so eine, eine Leidenschaft von mir. Da, da habe ich halt Spaß dran. Irgendwie. Das ist schon ein Ding, das, das macht wirklich Spaß. Vor allem, wenn das ganze Ding wächst irgendwie, wenn es dann einfach richtig geil wird. Ja. Aber äh, wonach würdest du jetzt hier suchen? Also ich bin, ich wäre jetzt für seidige Höhen, obwohl da ja schon eigentlich Höhen drin sind. Genau. Ähm, also hier werden wir jetzt, bin ich mir sicher. Ähm, die wahre oder eine wahre Kunst auch noch vom ManuTech äh, hören, ähm, nämlich, dass man erstmal ähm, vielleicht nur zwei, drei, vier Steps reindreht bewusst. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, gerade waren wir ja schon sehr offensichtlich in der ja. in der Klangverdrehung, in der Klangbearbeitung ja. äh, auf dem halben Regelweg hier. Äh, ich glaube, in dem Fall werden wir deutlich subtiler sein. Ja. Ähm, und äh, am Ende aber trotzdem äh, wird es einen großen Unterschied machen. Äh, wir werden auf jeden Fall mal, ähm, habt auf jeden Fall mein Auge hier, wenn ich gleich drehe, auf ähm, die beiden äh, Schalter, vor allem auf den rechten, wo ich dann eben die höhere... Ähm, Grenzfrequenz oder die höhere Centerfrequenz mhm. dann auswähle. Äh, wie gesagt, ähm, wir hatten es ja im Intro schon mal gesagt, aber hier schalte ich ja wirklich zwischen 3 und 12 Kilohertz. Ne? Das ist schon wirklich ähm, immens, ja. Das ist immens und vielleicht brauchen wir gar nicht bei 12 Kilohertz so viel Schimmer noch reindrehen, mhm. sondern vielleicht können wir eher bei 3 Kilohertz noch ein bisschen was machen. Aber auch da würde ich mich äh, vom Gerät leiten lassen. Vollkreise. Lass dich mal leiten und wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt. Los geht's, Chor. Auf geht's. Never. Ooh. Never break, your heart. Never. Ooh. never break your heart never never break your heart never never Never break your heart. Never. Ooh. Never break your heart. Never. Also, Seide wäre ja das... Wäre untertrieben? Ja, ja. Aber wirklich. Es ist also nicht, dass die Chöre das nicht schon mitbringen, man kann ja nichts boosten oder oder hervorheben, was nicht da wäre irgendwie, genau. aber, aber äh, toll, vor allem als du untenrum ein bisschen reingedreht hast, habe ich erst gedacht, hm, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist irgendwie, aber eigentlich, nee. Also letzten Endes muss man ja auch sagen, was wir mit dem Gerät ja auch machen, ja, durch dass es sehr breitbandig ist, wir heben natürlich generell. Pegel an, ja, ne? den ja. wir aber, muss man ja ehrlich sagen, mhm. auch hier wieder rausdrehen, aber trotzdem, es ergibt sich ja dadurch eine ähm, ne, ne neue Frequenzkurve, ne? ja. das ist natürlich jetzt, auch hier wieder sind wir auch wieder beim, äh, bei 12 und 9, also hier äh, bei rund einem Drittel und hier wieder bei der Hälfte ja, fast, ja. Ne? Ähm, das ist natürlich schon immens, was wir machen, aber auf, auf in dem Fall ja Gruppen oder Stems durchaus äh, genauso zu machen, Legitim, so würde genau, man ja… ja. Würde man ja mit einem Plugin auch arbeiten. Das sind natürlich keine Settings, die man im besten Fall im Mastering einsetzt. Natürlich, wenn man jetzt wirklich einen ganzen Mix hat. Aber ja. für Drums oder für einen Chor oder für einen Gitarrenbus natürlich völlig legitim im Verhältnis. In dem Fall müsste man jetzt schon fast sagen, ähm, der Chor klingt ja so wichtig, das könntest du ja so als Chorproduktion ja. ja so abgeben ohne Musik ja. drumherum. Ne? Weil alle Frequenzbereiche sind da. Es klingt total ausgewogen und am Ende des Tages. Ähm, schaffen wir das äh, ähm, mit, äh, mit, mit zwei Bändern, mit einer ganz leichten Attenuation? Und äh, was ich ganz interessant finde bei dem Höhenband, wir sind da jetzt dann doch bei Haya gelandet mhm. am Schluss, also mhm. bei der 12-Kilohertz-Geschichte. Und trotzdem ist es ja 12-Kilohertz plus ganz viel außenrum. Ja, ganz genau. Wie hoch geht ja? denn das? Was würdest du vermuten? Also, also wenn man wie, den, wie breit ist die Glocke? Genau, wenn man den Fokus hier ganz auf 0 ähm, auf stellt, dann haben wir ja die, das breiteste mhm, Band. M -m. Ne? Ähm, das ist tatsächlich ähnlich äh, wie bei einem Pultec, eine der wenigen äh, äh, Sachen, die eh, äh, gleich sind. Ne? Wie wir <lacht> schon gesagt haben, es, War ist, kein also Pultec, gut. <lacht> es ist kein Pultec. Ähm, wenn der Fokus auf 0 ist, haben wir das breiteste Band. Ja? Äh, den, oder den breitesten Bell-Filter, sagten ja dann. Mhm. Und wenn wir auf 10 sind, ist es, ist es ganz eng. Und ich denke, dass wir, wenn wir bei 0 sind, ähm, dass wir wirklich eine so breite Glocke haben, die ähm, auch in der 12-Kilohertz-Einstellung definitiv bis in die, naja, sagen wir mal, Übergang Tiefmitten zu Hochmitten äh, ähm, Bestand hat und mit Sicherheit auch äh, oben ähm, bis an die Hörgrenze bzw. leicht vielleicht auslaufend darüber hinaus ja, auch ja, stattfinden ja, ja, ja. wird. Und da im Zweifel auch ein bisschen harmonische hinzufügt natürlich, was es auch wahrscheinlich angenehmer macht. Ne? Wie viel fügt das hinzu? Was würdest du vermuten? Ist es, ist es, also es, es färbt ja nicht. Ne? Es, es, also Es ist ja jetzt nicht irgendwie wie Neve pre den du ranmachst und sofort sagst, ey, da ist was reingekommen oder so das Ding, Genau. Ne? Färben tut er tatsächlich, wenn wir uns in diesem Bereich hier ah, bewegen, okay. da wo es auch rot wird, mhm. das werden wir gleich auf jeden Fall äh, bei den anderen Hörbeispielen noch hören, ja? mhm. was dann passiert, da ist natürlich dann schwierig, da haben wir jetzt keinen Hörvergleich, der dann von der Lautheit ja. angepasst ist in dem Fall. Aber da geht es dann wirklich auch darum, äh, Saturation, Obertöne hinzuzufügen, ja. da sind wir wirklich in der Sättigung ja? ähm, und ähm, im Normalfall ähm, fügt er schon definitiv Harmonische hinzu. Ja. Ja? Ähm, auf jeden Fall, also das ist durchaus hörbar, es ist aber trotzdem ein sehr transparenter Sound, also es sind, ähm, äh, wenn wir jetzt über, über Röhren reden oder so, sind wir ja oft bei ungeraden harmonischen ja, ja, auch. Ja. Ne? Äh, in dem Fall sind wir da sehr, sehr clean unterwegs, kommt natürlich ganz stark auch auf den Eingangspegel an, mit wie viel... Kannst ja kann Befeuern, Genau, ne? mhm. genau ich hatte es, Jonas, äh, ich habe es ja eben gesagt, alle Hörbeispiele sind alle mit dem gleichen maximalen RMS-Level. Die mhm. habe ich eben alle angepasst, damit wir das Gerät immer mit, der gleichen, mit dem gleichen Pegel an RMS in dem Fall dann befeuern. Apropos mhm. Pegel. Genau. Lass doch mal ein bisschen Dampf reingeben. Meinst du? Ja, komm, wir machen mal das nächste Hörbeispiel. Das ist ein. Beat, den ich gemacht habe, ähm, mit der Library von den Kollegen von Ghost Hack, äh, ist ja hier ein volles Name-Dropping heute, jetzt <lacht> Ghost Hack und gleich kommt noch ein bisschen was, aber geschenkt irgendwie. Heute keine Werbung, wir machen einfach nur Spaß mit dem Manu Tech, worauf ich mich wirklich, habe mich schon wirklich lange auf dieses Video gefreut, das kann man gar nicht oft genug sagen. Deswegen, lass mal den Beat reinfeuern und mal gucken, was das Gerät da so macht. Also ja. auf dem, auf dem, auf der ganzen, Produktion jetzt in dem Fall wäre genau. es ja ein Mastering-Fall jetzt. Ne? Das wäre Mastering oder Mixbus-Bearbeitung, je nachdem. So, ja. Ähm, genau, und da lasse ich einfach mal äh, laufen, das Ganze, ähm, und drehe mal, fange mal direkt an zu drehen, wenn wir den Loop -Buch. noch gehört haben. Den Loop, äh, den lasse ich, glaube ich, aus, oder? Ah, ja, genau. Ich starte aber mal ähm, äh, da, wo ein bisschen was schon los ist. im Beat. Perfekt. Ehrlich gesagt, der, der Loop klang ja nicht scheiße vorher, aber also ich glaube, so vielleicht verstehe ich so ganz <lacht> langsam, was beim Mastering noch so passiert, dass man also, also, klar, manchmal muss man auch technische Probleme beheben oder sonst was, aber hier machst du es einfach nur schöner und zwar ohne, ohne einen Weichzeichner drauf zu machen, sondern es bleibt ja alles präzise und da, wo es ist irgendwie, ja. aber es ist irgendwie, ja. Wir nehmen das, was gut ist und betonen das Gute und das, was vielleicht nicht so schön ist. Stellen wir ein wenig in den Hintergrund. Ne? Und das ist jetzt auch schon wieder mit relativ starken Einstellungen. Ne? Wir sind jetzt ja. auch schon wieder bei, bei 10, was ist mit 10, 11 hier. ne? Also das sind auch schon wieder sehr, sehr starke Eingriffe eigentlich, die wir machen. Aber ähm, es klingt trotzdem total natürlich, es klingt nicht bearbeitet, wenn man es jetzt hört, sondern es klingt sehr natürlich. Also man kann wirklich schon sagen... Ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Musikinstrument, ne? Ja, also die Interaktion der Bänder, auch hoch und tief, je nachdem, wie breit man dann hier arbeitet, und auch hier dann ähm, im, ähm, im äh, negativen Bereich, also was man hier wieder rausdreht ja, in den ja, tieferen ja. Mitten oder höheren Bässen, das interagiert hier ja alles miteinander. Und am Ende des Tages ist es dann wirklich so, als wenn ich eine sehr komplexe, aber relativ flache Equalizer-Kurve zeichnen würde die aber einfach nur mit unserem Gehör zusammenarbeitet. Wahnsinn, das ist wirklich... Aber gut, jetzt haben wir den Loop, den habe ich gebaut. Ne? Also den habe ich aus Samples zusammengebaut. Da ist jetzt nicht viel gemischt worden, weil die Samples klangen ja von sich aus schon gut. Aber lass doch mal eine echte Produktion jetzt nehmen. Ja. Ne? Also wir nehmen jetzt von, von meinem Freund Jan Löchel, den, den letzten Release, den er rausgebracht hat, The Last Song, ist aber nicht sein letzter Song, ich kann euch beruhigen, irgendwie falls ihr Bock habt, den ganzen Song zu hören, auch da äh, verlinke ich euch hier oben mal in der Ecke oder ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Und Jan hat wirklich diesen, diesen wunderbar tollen Song gemacht, der wirklich eine ganz, ganz tolle, fantastische Klangwelt aufmacht und, äh, und auch wirklich toll gemischt ist. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie der Manuel Tech da die Perlen noch, ein bisschen mehr nach vorne bringt. Du hattest ja auch mal den letzten Song schon gemacht, ne? Habt ihr ja. das abgesprochen? Nein, da haben wir uns nicht abges abgesprochen. Aber mein Song ging ja darum, dass es der letzte Song ist, den ich der Covid-Pandemie schreiben wollte. Habe ich auch gemacht. Ich habe seitdem keinen mehr dafür geschrieben. <lacht> aber in diesem Fall, ja, könnt ihr könnt ja mal auf den Text hören und wenn ihr den ganzen Song in der vollen Länge hören wollt, wie gesagt, den Link da oben links oder unten in der Videobeschreibung. Also Jan Löchel mit Last Song. Like a one Or a question I don't get, it's coming over me. Friend, food, melody, hidden under sheets of people I don't need. They might have heard of me, but sure a faded great. This watermark upon my heart for every here i go here i stay i hear it call my name this brand new song might be the last one i hear before i'm gone this is my favorite sound i hear To tired asleep sleep, or to sober to believe. Sometimes we just can't help the best version of ourselves. This watermark upon our hearts for everyone to see. Here. song, might be the last one I hear, before I'm gone, this is my favorite sound, I hear, when no one is around, wisdom calls everywhere I go, I listen to the words, Be life in stereo The hardest part Is letting go Somebody said a few years ago Here I go Here I stay This brand new song Might be the last one I hear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 I hear when no one is around. Tja, wie hast du so schön geschrieben in deinem Insta-Post? Das ist ein Gerät, da wird man traurig, wenn man es ausmacht. Ist auch so, ne? Ja, also, wirklich, also es war ja jetzt wirklich jetzt im letzten Beispiel doch deutlich subtiler als in den Beispielen davor. Weil die Basis auch sehr toll ist und das Echt ist die, die ungemasterte Variante noch gewesen. Also der Mix selber war schon toll. Aber es, also für mein Gefühl macht es den Mix dreidimensionaler und insgesamt ist er einfach mehr da. Das ist... Also ich habe ja. da auch keine Worte für. Vielleicht hast du im Mastering-Jargon da passende, treffendere Worte. Ach, für. Letzten Endes ist es ja das, was man mit dem Gerät macht. Man darf es natürlich nicht nur aufs Mastering runterbrechen, mhm. ne, weil dieses Gerät ist definitiv für alle Bereiche vom Tracking, also Aufnahme. Ähm, ich hörte sogar vom, vom Fill, also vom manotech entwickler dass mhm. einige Leute sogar mit diesem Gerät aufnehmen als Preamp, weil der so unendlich viel Gain Vocals hat. Vocals oder was? Ja, genau, oder? zum Beispiel. Okay. Ähm, also, das soll wohl auch möglich sein. Äh, die Geschichten gibt es ja auch mit anderen Geräten, mit Kompressoren oder sowas, dass es da ganz spezielle Klangergebnisse dann gibt. Ja, aber da relativiert sich so ein Anschaffungspreis ja Rogizuki. Wenn du gleich gleichzeitig noch ein Mikrofon-Preamp da <lacht> mit reinkriegst auf höchstem Niveau, dann. Äh, dann aber definitiv äh, ist das ein tolles Gerät für, für alle Bereiche in der, in der Musikproduktion. Ähm, man, also es gibt eine Firma, ähm, wir dürfen ja Markennamen nennen, oder? Ich meine, ja natürlich. Wir, nennen ja eigentlich wir können heute machen, die was ganze, wir wollen, das ist mein Kanal. Wir nennen ja die ganze Zeit nur Markennamen. Ja. Äh? Es gibt ja eine Firma aus Polen, die heißt Beta Maker Ja, okay. Der haben so mittlerweile der Name ist Programm eigentlich. sehr viele ne? digital mhm. gesteuerte äh, Geräte, mhm. auch fürs Mastering und fürs Mixing. Ähm, und das ist hier aber wirklich ein Better-Maker. Also, ein echter Bettermaker. Steht genau. nicht nur drauf, sondern es macht ist, es auch. Äh, damit wir auch mal hier, ist ja ein deutscher Channel, äh, deutscher Channel, habe ich gesagt. Ne? Ein, deutscher deutscher Kanal, <lacht> äh, <lacht> ja, ein deutscher Kanal. Ein deutscher Kanal. Es ist ein, wirklich ein Bessermacher. Ja? Ja. Wenn man sich den Namen Equalizer, ja, ein Gleichmacher oder äh, Ausgleicher, ein Ausgleicher mhm. in dem Fall ist es eigentlich die falsche Bezeichnung äh, ja. für das Gerät, weil es. Ähm, es ändert sich immer was, selbst wenn wir äh, irgendwie in dem Bereich sind. Also, ich habe jetzt ja schon viele Produktionen damit auch gemastert. Mhm, selbst wenn ich hier unten ein, zwei, drei Klicks und dann mal wirklich natürlich jetzt auch in einer äh, anderen Situation dann, dann wird es ja mit Sicherheit auch noch andere Geräte von mir dann im Spiel sein ja, oder ja. wie auch immer. Äh, und um diese, dieses Subtile, was er macht, genau das, was du beschrieben hast, es ist, wird alles ein bisschen offener. Und ich glaube, es liegt auch ganz viel daran wenn man da schon fast ein Fazit äh, sagen kann, dass es letzten Endes auch aufgrund der Bauweise dieses un unheimlich hohen Headrooms, yeah. was dieses Gerät hat, ähm, ist es einfach so, dass die Musik gefühlt einfach nochmal einfach noch mal einen halben Meter größer wird, weil es einfach mehr Platz, mehr Platz noch ist, gibt ja. zwischen ja. oben und zwischen Himmel und Erde ja. ist, ist auf einmal noch ein kleines bisschen mehr Luft. Ne? Super. Oh, Fazit ist das richtige Wort. Ich glaube, wir gehen mal rüber ins Fazit. Ob der. Björn sich den wohl final jetzt auch kauft? Wir werden wir erfahren das gleich. <lacht> Fazit: Was bleibt übrig vom Feste? Ist der Manutech Orca Bay der beste Equalizer der Welt, Björn? Ich würde sagen, der beste ist natürlich sehr subjektiv, aber. Er ist mit Sicherheit bei den besten Equalizern der Welt mit dabei. Also sagen wir mal Top 5 oder Top 3, irgendwie so in der Range auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie du deiner Freundin jetzt noch beibringst, dass du einen neuen Mitbewohner hier im Studio hast. Sie fand den so hübsch vom Aussehen, dass sie direkt gesagt hat, kauft ihr den. Und du fandest den auch hübsch, zumindest an den Ohren. Und ich hoffe, du fandest das auch hübsch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du eine eigene Meinung zum Orca Bay hast, dann schreib sie gerne mal unten in die Kommentare, was du gehört hast, was dir am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns die Tage wieder hier, wir beide sowieso hier im Studio. Und wir hier im Recording Block und bis dahin wünschen wir dir vom Gut nur das Beste, mach's gut und Yasu.